Yo, yo, yo, was geht? Ihr seht, es hat sich was verändert. Ich habe mich nämlich in der Zeit, wo ihr hier auf meinem Hauptkanal vorproduzierte Videos gesehen habt, an die Arbeit gemacht, um ein VTuber-Modell zu erstellen. Das ist jetzt natürlich komplett ein anderes Video, das ich eigentlich sogar auf meinem Zweitkanal hochladen könnte. Aber ich dachte mir, da man vor über einem Jahr auf diesem Kanal sowieso schon durch YouTube-Streams meine Stimme gehört hat, passt das schon. Ich werde natürlich ab jetzt auch öfters solche Videos neben meinen Edits hochladen, aber das nimmt dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch. Deswegen werde ich sie eher seltener hochladen. Das Modell, die Zeichnung und die Animationen wurden natürlich nicht von mir erstellt, deswegen gibt es jetzt erst einmal Credits. Gefunden habe ich alle Angebote auf Fiverr. Zuerst brauchte ich natürlich die Zeichnung, um überhaupt irgendwo anfangen zu können. Dafür habe ich mir einen Customized Premium-Angebot von Waycard machen lassen. Sie war absolut insane, was die Schnelligkeit, die Qualität und die Zeichnung angeht. Ich werde die Preise, die ich gezahlt habe, in Euro wechseln, damit ihr euch ein Bild draus machen könnt. Ich habe für die Zeichnung und die PSD-Datei 50 Euro gezahlt. Danach musste ich die Zeichnung in allen Einzelteilen zerlegen, sage ich mal, also damit man alle Körperteile als einzelnes Bild hat. Das habe ich mir bei Nachi71 machen lassen. Er war sehr schnell hat mir das Endresultat sogar vor Abgabetermin geliefert. Außerdem hat er die äußerst krasse Qualität beibehalten und sogar verbessert, die das Bild davor von Waycard hatte. Er hat mir auch jedes Mal ein Update seines Werkes gezeigt. Das alles hat mir etwa 35 Euro gekostet. Zu guter Letzt kommen wir zum wichtigsten und zugleich auch schwierigsten Part und zwar das Animieren. Das habe ich mir von Hebi machen lassen. Ich spreche jetzt nicht den kompletten Namen aus, weil äh, ich sonst einen Sprachfehler bekommen würde. Hebi war natürlich auch wie alle anderen sehr nett. Außerdem hat sie mir jedes mal berichte erteilt wie weit sie nun mit der arbeit gekommen ist für die Animation und Emotion habe ich insgesamt etwa 120 euro gezahlt insgesamt habe ich also für einen kompletten vtuber modell auf einer sehr hohen qualität bei 105 Euro gezeigt. Das war es dann eigentlich schon mit diesem Video. Das war ja nur ein kurzes Informationsvideo. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Über ein Abo natürlich auch. Checkt unbedingt die Künstler ab. Ich habe sie euch alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.